Sie wollen fühlen, ich bin dem Schicksal dankbar, dass er oder sie mein Partner ist? Ganz einfach! Konzentrieren Sie sich mehr auf die Momente, bei denen Sie Ihrem Partner dankbar waren, als die Momente, in denen Ihnen Ihr Partner undankbar erschienen ist. Klingt kompliziert, ich weiß, aber lohnt sich darüber nachzudenken, denn es funktioniert!